Gott zu glauben ist mehr als reine Theorie oder einfach Regeln zu befolgen. Im Glauben geht es darum, die Liebe, also Gott, kennenzulernen und in ihr zu wandeln. Wer die Liebe im Herzen trägt, der muss sich erst bestimmte Regeln wissen. Denn die Liebe macht uns durch den Heiligen Geist darauf aufmerksam, wenn was nicht stimmt wenn man was nicht tun sollte. Und dann liegt es an uns, ob wir der Liebe folgen oder nicht. Wir haben immer noch die freie Entscheidung, was aber auch zu Konsequenzen führt. Aber so oder so, und das Richtige oder das Falsche das hat immer Konsequenzen, denn alle unser Tun hat eine Auswirkung. Und so habe ich es auch schon selbst erlebt, einer meiner früheren Chefs wollte, dass ich bei Betrug mitmache und ich wusste eigentlich schon, dass es falsch ist. Trotzdem hat Gott mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht gut ist, es zu tun, was der Chef möchte. Und dann habe ich nicht auf meinen Chef gehört, sondern auf Gott. Und weil ich dann nicht bei Betrug mitgemacht habe, wurde ich dann halt gekündigt. Also Konsequenzen gab es trotzdem. Aber da ich Gott vertraue und weiß, dass er es immer gut mit mir meint, weiß ich, dass es alles noch zum Guten dienen wird. Auch wenn ich erstmal dann dadurch weniger Geld zur Verfügung hatte. Aber ich habe dann auch dadurch wieder mehr Zeit, um Dinge für Gott zu tun. Also Gott möchte eine ganz persönliche Beziehung zu dir als ich Gott in mein Leben eingeladen habe, bewusst in mein Leben eingeladen habe, da hat er seine Liebe in mein Herz ausgegossen. Und seitdem bekleidet mich Gott in meinem Leben. Es ist in meinem Alltag. Ich erlebe ihn wirklich jeden Tag. Und er hat schon so viel für mich getan. Als ich ihn in mein Leben eingeladen habe, da hat er mich von der Depression befreit. Ich habe innere Herzenslehre war mit einer sehr starken Sehnsucht nach Liebe. Und er hat mein Herz gefüllt mit seiner Liebe. Er hat mich freigemacht. Also ich muss nicht mehr mit einem lächelnden und einem weinenden Auge durch die Gegend laufen, sondern habe ein mit Liebe erfülltes und eines mit Freude erfülltes Auge. Und Gott hat mir immer wieder Schritt für Schritt gezeigt, was ich machen soll oder was ich nicht tun soll. Das hat mich auch oft korrigiert, zurechtgewiesen? Manchmal war es wie eine Ohrfeige. Also manchmal hat es sich wirklich nicht toll angefühlt, aber manchmal braucht es Leid, um Schlechtes zu überwinden, um ins Gute zu kommen, um ins Reine zu kommen. Also Leid ist nicht immer was Schlechtes. Gott ist gut. Und er meint es gut mit mir. Und das habe ich auch erfahren, als mein Herz tief verletzt wurde. Da hatte ich so starke Herzenschmerzen über Monate, dass ich damit nicht mehr leben konnte. Also Ich wollte wirklich lieber sterben, als so weiter zu leben. Und das habe ich auch konkret Gott gesagt. Und als ich an dem Punkt war, da hat dann Jesus den Schmerz auf sich genommen. Er hat das Leid von mir genommen. Also Gott ist nicht nur ein Beobachter. Er greift in unser Leben ein wenn wir ihn lassen. Durch alles, was ich mit Gott erlebt habe, weiß ich, dass Gott nur gut ist, dass nichts Böses in ihm ist. Das heißt auch, dass Jesus, dass Gott Licht ist, in ihm ist keine Finsternis. Und als ich Gott in mein Leben eingeladen habe, da wurde ich erst fähig zu lieben und wirklich Gutes zu tun. Davor war ich gar nicht dazu in der Lage. Also ich habe Gottes Liebe persönlich erlebt. Und ich weiß, dass du sie auch erleben kannst, wenn du Gott annimmst, wenn du an seinen Sohn Jesus glaubst und das tust, was Gott möchte. Durch Gott bin ich in der Lage, Dinge zu tun, die ich sonst gar nicht tun könnte. Als mein Herz verletzt wurde, da hatte ich trotzdem meinen Frieden, den Frieden, den mir Gott geschenkt hat, und das etwas unendlich Wertvolles. Durch Gott können wir Friede und Freude haben, selbst wenn unsere Situation schlecht ist und als auswegslos erscheint. Also wenn du ein Problem hast, mit dem du kämpfst, ob es Drogensinn, Alkohol oder Lieblosigkeit, oder du in irgendwas gefangen bist, von dem du Erlösung brauchst, kann Gott dir helfen. Gott kann dich von allem befreien. Und er möchte dich auch befreien, wenn du ihn auch in dein Leben lässt in dein Herz reinlässt, dich ihm öffnest, ihm glaubst und auch das tust, was er möchte. Und er möchte, dass wir seinen Sohn Jesus annehmen und das, was er für uns getan hat und ihm immer ähnlicher werden, damit wir ihm und mit Liebe leben können. Und wenn das Leben hier auf der Erde endet, dass wir dann wieder Gemeinschaft mit Gott haben können und ewig in Frieden und Freude leben werden. Ich wünsche dir, dass du Gott begegnest. Und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Er legt niemanden ab, ganz egal, was die Person Gutes oder Schlechtes getan hat. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Er will dich nicht ablehnen wenn du wirklich nach ihm suchst und du wirst ihn finden.